Video. Wir sind am 1. Mai und es ist heute Raubwies start Wir sind am Wasser mit Kajak und ja, wir machen heute etwas Besonderes. Ich bin super gespannt, denn See steht hier. Wir sind nur zu fünft mit Kajak und es gibt vier Bellybooten, also ungefähr zehn Leute für 400 Hektar. bin mal gespannt. Und Torger, was ist auf Plan heute? Ja, wir läuten natürlich die Hechtsaison ein. Heute ist der 1. Mai und da wollen wir natürlich aufs Wasser. Erst sah das Wetter nicht so gut aus, jetzt wird es immer besser. Die Hechte sind bestimmt gierig und wir haben gedacht, wir machen einen kleinen Wettbewerb draus. Jeder schmeißt zwei, drei Köder in, in den Topf. Äh, Detlef Mohr hat auch noch ein bisschen was dazu beigetragen. Mhm. Und der, der den größten Fisch heute fängt, der kriegt den ganzen Pott. Ja. ja. Wir mal schauen. Das klappt. Ich bin gespannt. Ich könnte schon, schon hungrig sein. Ja. Ne? Super, dann Petri Heil. Ja, Petri, dank. zufrieden mit den Köder. Wie gesagt, das sind super Köder zum Erstangen. Schon vormontiert mit Offset, das heißt keine Enge im Kraut, in Baum und das ist ja super. Von die Form, super breit und langsam Absinkphase. Ein bisschen Gewicht hier, das bleibt ein bisschen unter die Oberfläche. Perfekt. Und das ist ja natürlich für hier zum Beispiel. Super interessant. Super super schöne Bucht. Viele baumen unter Wasser, viel Kraut. Da stehen Hechte. Sicher. Letztes Jahr ja mein beste Hecht wieder und dieses Jahr schon 1. Mai und ein paar Fische Das spielt voll toll und immer gut. Ah, geil, das war auch kein Riesen hm? 79, aber schon zweiter Fisch auf mein lieblings spit ah, Läuft so gut, genau hier gefangen bei einem Meter tief, also ganz flach. Ich habe den Köder auf den Pro-Dickkopf vormontiert, diesen super stabile Haken, große Haken mit leichtem Gewicht. Ja, super hier in die flache Stelle. Ja, wir haben jetzt versuchen, diese Christel Hecht zu verbessern. Oh Leute, Leute. Ich bin gerade hier in dieser kleinen Bucht, ganz flach mit meinen Neoschallern unterwegs. Und ich habe etwas gemerkt, das war kein Biss, aber schon etwas. Ganz langsam gekommen, ein bisschen Pause, ganz langsam, noch mal wieder. Da stehen ein 80 plus, also 90 plus vielleicht Meter Hecht, Direkt bei meinem Köder und er spielt mit. Der hat gar nicht gewissen. 30 Sekunden oder was? Zwei Meter vom Kajak habe ich gesehen. Wow, sehr schöner Fisch, Leute. Ich hoffe, ich fange den Fisch und zeige den unter der Kamera. Du hast dann echt direkt ähm, Ende gefangen, oder? Schöner? Okay. Nein. Wow. <lacht> 79. <lacht> Wir haben den echt dreimal gemessen, da hat er wirklich 80. Scheiße, 1 <lacht> <Ein> Zentimeter. Petri! <lacht> Petri! Auf, auf dich Björn. Genau. Auf, auf dich Björn. Björn. Für Petri <lacht> Für 1 Zentimeter. Du hast gewonnen. Kriegst du Fisch. Musst du jetzt unsere gesammelten Werke auch fischen. Ne? Fischig. <lacht> Einen Challenge machen ja das ist gut, also, das ist schön. es ist fertig alle Kajaks sind eingepackt das war ein schöner Tag viele Fische gefangen leider kein Riesen aber wir haben trotzdem ein paar gute Fische gefangen und Björn hat gewonnen mit der Größe Hecht 1 cm größer als ich Schade, <lacht> aber nee, es war super. Äh, das Wetter hat nicht immer mitgespielt, aber äh, wir haben ja von den Bissfrequenzen einen guten Tag gehabt. Einen schönen Rockfish-Start. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Petrial und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Bonpech!